Achso, bevor ich es vergesse, Grüße ans Regenbogen-Schaf. Metal-Leute, Servus und herzlich willkommen heute mit Maske. Ich habe heute vor, ein bisschen was zu kochen und deswegen... So, dafür brauche ich Zwiebeln, dafür brauche ich ein Schnitzel, dafür brauche ich Sahne. So, und dafür brauche ich das hier. Und zwar mache ich mir heute Zwiebel, sahneschnitzel Schnitzel, ähm, wir brauchen ein Messer, wir brauchen die Zwiebeln und wir brauchen noch ein bisschen Fett, fällt mir gerade auf, für meinen Topf. Was ich jetzt brauche ist ein Messer. Wo ist mein Messer? Da ist es doch. Also dann schneide ich jetzt mal die Zwiebeln. Die Pfanne ist jetzt noch nicht heiß, die muss man noch heiß machen. Das stelle ich noch mal in den Kühlschrank, das Fleisch. Also vor allem Hähnchen sollte man immer sauber und, und ordentlich machen. Also das hier ist meine Pfanne übrigens. Ne? Bisschen würzen, ein bisschen Paprika, habe ich halt auch mit rein. Äh, die Zwiebeln lasse ich in der Pfanne. Gucken wir mal, ob die Pommes soweit sind. Also, ob ich die Pommes soweit machen kann. Die Pommes sind noch nicht soweit, die muss ich jetzt noch ein bisschen warten. Wie schaut mir die Schnitzel aus? Ja, ja, es wird doch langsam. Gut, äh, ihr wartet jetzt ein bisschen und ich mache in der Zwischenzeit mal alles soweit fertig, damit wir dann gleich weitermachen können. Bis gleich. So, jetzt müssen wir unbedingt noch die Pommes rein tun, sonst. Oh okay. Ich darf nicht zu viel rein tun, sonst läuft es gleich über. Gut, die Schnitzel sind so weitestgehend fertig. Gewürzt äh, ist es ja so weitestgehend, jetzt kommen dann noch... Äh, jetzt wird es gleich Zisch machen, wenn ich jetzt die Soße äh, in die Pfanne gebe. Jetzt hört man es schon schön blubbern. Jetzt, jetzt gehe ich her und äh, werde die Hitzestufe ein bisschen runterstellen, Damit es nochmal ganz, so, äh, ganz so heiß ist, aber dass es eben warm bleibt. Und ich tue die absichtlich in die... Panne die Soße, weil ich dadurch quasi den, das Fleisch noch ein bisschen mitgare und dann noch das ein bisschen diesen, äh, diesen Saft, diesen, diesen, diese Soße ein bisschen aufnimmt. Ah, so, dann sind wir auch soweit eigentlich fertig. So ist es soweit fertig. essen, Also Pommes auch soweit fertig. Muss ich jetzt dann noch die Portion raus tun. Das Essen ist dann auch gleich soweit. Gut, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen ich hoffe, ich bin beim nächsten Mal mit dabei. Grüße ans Schaf noch einmal. Wiener Schützel, Hähnchenart gekauft, also Und Nicht vergessen, Leute, der Metal ist dafür da, dass ihr euch eint, nicht dass ihr euch spaltet